Hey, oh, Zappa. Und hallo und herzlich willkommen neuer Zuschauer. bei Und da sind wir wieder bei Hot Wheels Destroyer. Beim Showroom der Autos, wo ich zeige, welche Autos wir zerstören werden. Ja, und du hörst jetzt vielleicht einen Unterschied zu den letzten zwei Videos? Ja, ich spreche hier in Part 4 Deutsch. Ich habe eine kleine Umfrage gemacht in meinem Community-Tab und habe ich gefragt, wie soll ich den Showroom machen? Soll ich ihn auf Deutsch machen oder weiter auf Englisch? Und die Beteiligung war zwar sehr mickrig, nur fünf Leute haben mitgemacht, aber die haben alle zu 100% auf deutsch abgestimmt und deshalb dieses mal auf deutsch ob ich dabei bleibe oder nicht werden wir noch sehen ich tue mir auf jeden fall deutlich leichter auf deutsch zu sprechen als auf englisch und ich denke dann sind die aufnahmen auch nicht ganz so lang okay wenn du also die letzten parts alle verfolgt hast dann weißt du wir haben hier dieses poster von den mystery packs denn wir wollen ja jedes einzelne auto aus den mystery packs zerstören das letzte Mal konnten wir auf jeden Fall schon diese drei Fahrzeuge wegkreuzen und jetzt sind wir soweit im Hot Wheels Destroyer Part 3 Destruction haben wir nochmal weitere vier Fahrzeuge, glaube ich, zerstört und die werden wir jetzt auch auf jeden Fall erstmal ankreuzen, damit wir wissen, welchen wir schon zerstört haben und welche wir noch zerstören müssen. So, dann schauen wir mal hier. Ich hoffe, es stellt scharf. Stellen wir hier scharf auf das. Und zwar haben wir letztes Mal auf jeden Fall zerstört Rocket Box. Hat man sogar zweimal dafür haben aber ein anderes Fahrzeug genommen. Kannst dich wahrscheinlich erinnern. Dann haben wir SOTIC. Oder wie man es auch immer ausspricht. Ich weiß nicht, aber ich glaube, man spricht SOTIC aus. Können wir auch wegmachen. Ist destroyed. So ein Ding ist. Die 2013er SRT Viper ist zerstört. Ja. Und auch die 14er Corvette Zingray. Ist zerstört. Auch hier ein Kreuz. Perfekt. So, was brauchen wir jetzt also noch? Wir brauchen einmal den 55er Chevy. Wir brauchen einen Bone Shaker. Wir brauchen einen Dieselboy. Wir brauchen den Pharodogs. Pharodogs oder whatever. Und wir brauchen den äh, Riveted. Riveted. Riveted. Also wie du siehst, meine englische Aussprache ist zum. Hm? Du weißt Bescheid, was ich meine. Gut, dass wir deutlich sprechen können hier, ne? So, uns fehlen also noch 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5 Fahrzeuge, echt? 5 Fahrzeuge? Denn ich habe noch 6 Packs und in diesem Video werden wir nicht wie letztes Mal wieder 4 auspacken, sondern wir packen aus 1, 2 und, oh nein! Das ist ja hier, guck mal hier, das sind alles die Zweier und das ist ein Pack aus dem ersten Teil, aus dem ersten Teil. Ja, also dieses Pack müssen wir weglegen, denn das wollen wir nicht. So, da habe ich jetzt den dritten Pack von der Zweier-Serie. Dann passt ja. Ich habe sechs Packs, fünf brauchen wir nur noch, aber Leute, das war ein falsches Pack. Dann machen wir eine Spezialserie oder falls wir was doppelt haben, nehmen wir mal das Paket, denn das sollte man definitiv nicht doppelt haben. Das wäre nicht das erste Pack aus der First Edition. So nennt man das, glaube ich. First Edition. Das ist Second Edition. Die Hot Wheels Mystery Packs. Also, wenn wir mal sagen, schauen wir mal, was da drin ist. Bevor wir jetzt aber anfangen, die Mystery Packs auszupacken, möchte ich noch gerne was sagen. Ähm, ist nämlich so, die letzten Male habe ich versucht, alles in ein Video zu bringen. Also A, den Showroom und die Destruction, also das Autos zeigen und danach die Zerstörung. Aber ich habe im letzten Video schon gemerkt, ich stoße da ein bisschen an meine Grenzen in der Post-Production. Mein MacBook macht es nicht so mit, wenn es allzu lang ist mit den ganzen Videodateien. Und deswegen heute in diesem Video nur der Showroom und ich mache ein extra Video. Das kommt aber am gleichen Tag raus wie das Video. Ja, also wenn du mit dem Video anfängst, dann kannst du auf jeden Fall direkt auf das zweite springen. Was du aber nicht tun solltest, du solltest dieses Video auf jeden Fall fertig schauen. <lacht> Aber du hättest die Option dazu und dann ins zweite Video zu gucken, wo die Autos zerstört werden. Ja, Also ich mache jetzt immer zwei Videos. Einmal Showroom und einmal Destruction hier bei Hot Wheels Destroyer. Und jetzt packen wir das erste Mystery Pack aus. Okay, das erste Hot Wheels Mystery Pack in diesem Video, da ist es. Oh, jetzt haben wir es offen! Uh. Okay, ich habe hier erstmal einen Aufkleber und gucken wir mal, was für ein Fahrzeug das ist vom Namen her. Was ist es? Wir haben hier Bone Shaker! Yay! Yeah. Bone, -shake. Bone shake Neues Fahrzeug! <lacht> Yay! Yeah. Geile Geschichte! Let's have a look! Mein Gott, ich tue mir schwer das auf Deutsch zu sagen, lass es uns angucken! Aber wir können ja trotzdem ein paar englische Elemente mit reinbringen. Damas, Bruder! Wow! Wie schön, wie cool! Das Design ist sehr nice! Ich würde mal sagen, let's have a closer look! Look at this! Beauty! <lacht> Also, schauen wir das mal an, und es ist wirklich ein cooles Fahrzeug. Das sieht so aus, als wäre es auch wieder ein Hot Rod. Ja, ja haben ein 8-Zylinder-Motor in schwarz. Da gehen hier vier Auspuffrohre raus, und auf der anderen Seite genauso massiv kein Dach. Ja, Hot Rod hat ja gerne so ein gestutztes Dach, aber das scheint ein Cabrio zu sein. Auf Englisch heißt es Convertible Car. Ja, wir haben hier ein Cabrio oder ein Roadster. Roadster, ja, weil ich glaube, hier gibt es kein Dach zum zumachen. Ist wohl eher ein Roadster. Sehr interessant, wir können also hier reinschauen. Ein, ein roter Boden, schwarze Sitze. Hier, was ist das? Wahrscheinlich der Tank. Der Tank von dem Fahrzeug. Und wenn wir jetzt hier mal gucken auf die Motorhaube... Ja, wir sehen jetzt hier auf der Motorhaube eine 6, eine schwarze 6 auf dem weißen Punkt und hier ein Schachbettenmuster in schwarz-rot. Und Flammendesign, Flammendesign und wenn wir jetzt hier mal schauen, da sehen wir eine Katze oder ein Tiger oder ein Löwe ja, oder was auch immer das ist, könnte auch ein Look sein. Hat auf jeden Fall eine Cappy auf da drauf sieht man ein. Eine 6 mit Knochen, so wie beim Totenkopfmuster. Und da steht dann Bone Shaker. Wahrscheinlich hat es so einen massiven V8 drin, der so richtig... macht und die Knochen durch. Ja, wackelt. Und deshalb Bone Shaker. Die Rückseite. Okay, weniger spektakulär. Ansonsten ein wunderschönes Auto, wunderschönes Car. Und wenn wir jetzt mal die... Felgen angucken, dann haben wir hier rote Felgen, glänzende rote Felgen, wunderschön. Und hinten sind die Räder ein bisschen größer als vorne. Das ist also der Bone Shaker. Blum. Zweites Hot Wheels Mystery Pack. Damas, let's have a look what's inside. Oh, die Packung geht tatsächlich leicht auf, als die andere. Bin sehr gespannt. Oh. Oh, <lacht> ich zeig dir jetzt mal den Namen, ich muss jetzt mal selber gucken, oh yeah Baby, oh yeah Baby, es ist der 55er Chevy, wieder ein neues Fahrzeug, meine Güte. Oh, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich muss sagen, ich muss sagen, ich habe ein bisschen getrickst, ich habe ein bisschen getrickst, weißt du, Mal die Packungen und dann weiß ich ja ungefähr, was für ein Fahrzeug ich schon habe und dann kann man so fühlen, durchfühlen. Was könnte es für ein Fahrzeug sein? Ja, was könnte es für ein Fahrzeug sein? Und ich glaube, ich habe einfach richtig abgetastet. Ich weiß es zwar nicht, wie gesagt, ich hatte sechs Stück geholt. Ich weiß es nicht, was in welcher Packung drin ist. Aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall alle haben, die wir brauchen. <lacht> so, und da ist jetzt auf jeden Fall eine der Packung. In diesem Video ist der Chevy drin. Also gucken wir uns mal den Chevy an. Ein 55er Chevy. Und oh my goodness. Oh my Fuck goodness. Oh, ich darf das Wort nicht sagen, sonst kriege ich Probleme mit der Modernisierung. <lacht> ja, aber ist ein beautiful Car. Wow. Das ist. Wow. Also Sottika habe mir gesagt, das wäre so mein Lieblingsauto, das letzte Mal, aber das sieht echt mega schön aus. Also komm wir gucken uns jetzt mal genau an hier. Und da haben wir den 55er Chevy, what a nice car, look at this, <lacht> ne ist aber echt wunderschön und ist sehr glänzend, ja ist so ein pink Magentafarbiger Lack, Metallic Lack und es schimmert aber in verschiedenen Farben, ne? wenn man so ein bisschen bewegt, ich weiß nicht ob man sie sieht, aber die Farben wechseln sich, vor allem im Design. Sieht auf der einen Seite grau aus und wechselst zu Babyblau oder Silber. Wow, richtig schön. Und was haben wir da auf der Motorhaube? Auf der Motorhaube hier haben wir Flammen. Und auf der Seite haben wir auch Flammen. Hinten haben wir so Karos. Und wir haben da Hammer. Ja, da. Hier haben wir eine 1. Eine kleine 1. Auf dem Koffer raus sind auch Flammen. Und die andere Seite sieht auch so aus. Ja, also absolut schön. Jetzt gucken wir mal man das Dach an. Jetzt guckt ihr mal dieses Dach an hier. Was haben wir denn? Ananas-Totenkopf. Ananas-Totenkopf. Ja. Ja, das schimmert so babyblau und grau. Also wunderschön. Vom Lack und vom Design her. Oh mein Gott. Ich will den gar nicht kaputt machen. Ich will den nicht kaputt machen, glaube ich. Aber... <lacht> wir sind hier bei Hot Wheels Destroy und deswegen wird das Ding natürlich destroyed ist ja ganz klar ja? gut, was sehen wir da jetzt hier nochmal auf dem Totenkopf hier, also Ananas Totenkopf wir haben ein X auf, da. auf dem rechten Auge und ein Kreis auf dem linken Auge und die Nase sieht ein bisschen aus wie ein umgekehrtes Herz ja, sehr schön die Frontscheibe ist klar die Heckscheibe ist klar die Seitenfenster sind unten und was haben wir hier für Räder? Ja, auch hier vordere Räder ein bisschen kleiner als die hinteren. Und wir haben Grom-Highlights auf den Felgen. Vorne haben wir einen vergromten, ja, einen vergromten Kühlergrill mit Stoßstange vergromt. Und hinten haben wir auch eine vergromte Heckstoßstange. Beautiful car, 55er Chevy. Jetzt last but not least Hot Wheels Mystery Pack Nr. 3. Here it is. Let's have a look. What's inside? <lacht> ich kann es nicht lassen im Englischen. Ich habe mich schon ein bisschen dran gewohnt, muss ich sagen. Gewinn! Ah! Und dieses Pack geht wieder schwer auf. No chance, man. No chance. Oh, jetzt haben wir es offen. So. Gucken wir mal, was drin ist. Oh, oh! Wow! Geil! Das sieht echt nicht schlecht aus. Gucken wir mal, wie es heißt. Es heißt Rewided. Rewided? heißt es Rewided, Bro? Kannst du es lesen? Ich glaube es ist Rewided, oder? <lacht> beautiful! Beautiful! Mann, das sieht echt auch nicht schlecht aus. Also wie würde ich mal sagen, wir gucken uns das Ding genauer an! Und da haben wir den Rewided! In beautiful grün, olivgrün, Metallic Lack, whatever! Oh, und guck mal an hier, einen massiven Motor vorne, in grauem Kunststoff. Brutal. Und das sind ja wahrscheinlich die Luftdurchlässe hier, ja. Ich ein bisschen. Guck mal. Ja, das sind die Luftdurchlässe. Die gehen direkt in den Motor rein. Was haben wir hier auch wieder? Ein, 123 3, Ist das ein Sechszylinder? Oder das ist auch ein V8. Ne, ist auch ein V8. Hier haben wir, Hier sieht man die Lufteinlässe oder was ist es hier da? Die, äh, die Kanäle. Zu den Zylindern das sind vier Stück auf jeder Seite. Also auch hier wieder ein Powervoller V8. Wie soll es auch anders sein? Bei so also einem Wie diesen Und was haben wir jetzt hier? Ganz spezielles Design. Hier an der Seite. Wunderschöne Sunset. Und in diesem Sunset, in dieser Sonne. Ja, so ein ähm, gelben Punkt, was es ist. Haben wir eine orange neuen wir haben hier ein paar Blütenblätter, Palmen, Möwen, das ist Meer im Hintergrund. Ja, wunderschön. Und auch da hinten, da hinten haben wir auch schöne Wellen, wir haben noch ein paar Streifen in Orange, hier haben wir schwarz-rot-gold. Ist ein deutsches Auto, ganz klar. Man kennt die Wetterbedingungen hier in Deutschland. Das ist genau das, was wir hier auf der Seite sehen. Kappa. <lacht> Ja, und auch speziell hier tatsächlich hinten, ne? nicht einfach nur eine Heckscheibe, sondern 1, 2, 3 dünnere Heckscheiben. Wir haben einen Hacksboiler. Uh, ein Ich glaube das ist das erste Mal, dass wir das so sehen. Ein Auspuff vor, ein doppeltes Auspuff vor hinten. Und ja, beautiful, beautiful car. Sehr schönes Auto würde ich sagen. Ne? Und ja die, die Felgen, was man jetzt hier noch sehen sind auch hier graue Felgen, keine Kromfelgen, nur graue Felgen und finden genau das gleiche. Ansonsten ein sehr schönes Auto. Ein sehr schönes Auto auch. Da haben wir jetzt also drei wunderschöne und ich würde schon fast sagen spezielle Autos aus den Hot Wheels Mystery Packs gezogen. Und ein bisschen tut mein Herz weh, wenn ich weiß, dass ich die jetzt zerstöre. Aber, wie gesagt, wir sind ja bei Hot Wheels Destroyer der einzige Grund, warum wir diese Packs und diese Autos holen, ist, um sie zu zerstören, ja, <lacht> ja, punkto zerstören, also, im zweiten Teil, ja, was wir da genau machen werden, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber wir werden auf jeden Fall wieder zu Domain, die Werkstatt gehen, ja, und da gibt es die Möglichkeit, entweder mit dem Gabelstapler drüber zu fahren oder mit den Gabeln die Autos zu zerquetschen. Vielleicht flexen wir auch noch mal eins. Oder wir legen Hand an und sch, sch, feilen die von Hand runter. Ja, ein bisschen Arbeit, ein bisschen Hände schmutzig machen beim Destroyen. Muss ja auch mal sein. Aber ich bin mir sicher, es wird sehr lustig und interessant. Deshalb hoffe ich, du guckst jetzt auch den zweiten Teil an. Das war's jetzt mit diesem Video. Hot Wheels Historia Part 4 K Showroom. An dieser Stelle kann ich also nur noch eins sagen, das ist Adio, dein Leo, yeah, yeah. Und du weißt Bescheid, nix anbrennen lassen. <lacht>